Hallo meine Lieben! Hi! Ihr hattet noch ein paar Fragen an uns zum Zahncoaching und die wollen wir natürlich auch beantworten. Unter anderem kam die Frage auf, ob wir nicht mal irgendwie ein Preview zu dem ganzen Produkt zeigen können und dazu möchte Ami auch gleich was sagen. Genau, also es war die Frage ganz konkret, ob man irgendwie einige der Videos schon mal kostenlos angucken könnte, um ein Bild von dem Ganzen zu bekommen, was einen erwartet, wie das Ganze aussieht. Und dazu kann ich eben sagen, einerseits, eigentlich könnt ihr euch das so vorstellen, mein YouTube-Kanal ist schon das Preview. Also wenn dir meine YouTube-Videos gefallen, dann kannst du sowas in etwa auch in dem Coaching erwarten. Natürlich mit ein paar Unterschieden. Aber so das grobe Konzept des Ganzen ist letztendlich wie die YouTube-Videos, weil nichts anderes machen wir ja auch auf YouTube, <lacht> Videos erstellen. Deswegen ist es natürlich... Vom Grundprinzip her ähnlich. Genau. Wenn dir also die YouTube-Videos gefallen haben, dann kannst du dir ziemlich sicher sein, dass dir der Coaching-Inhalt auch gefallen wird. Im Coaching gehen wir aber noch einen ganzen Schritt weiter. Wir behandeln die Themen nämlich sehr, sehr tief und gehen richtig in die Tiefe mit den Videos. Hinzu kommt ist, dass die Videos aufeinander abgestimmt sind, einmal innerhalb der Woche, aber auch in den einzelnen Wochen. Das heißt, Woche 1 und Woche 2 bauen aufeinander auf. Woche 2 und Woche 3 ebenfalls. Das heißt, du hast Wissen aus Woche 1 und Woche 2... und kriegst dann Wissen aus Woche 3. Und das geht Woche für Woche für Woche, so weiter... sodass du eigentlich immer mehr in die Tiefe gehst... und jede Woche bekommst du auch Aufgaben. Und mit dieser Struktur ist es einfach möglich dass du dir ein System schaffen, was auf YouTube so nicht möglich ist. Das heißt, du kaufst keine YouTube-Videos in der Art, wie du sie kennst, aber du kaufst Videos in der Art, wie du sie kennst. Das heißt, du hast halt Videos, die du eigentlich vom Format her kennst, vielleicht kennst du das Studio schon, aber das ganze System, was wir geschaffen haben, die ganze Tiefe, die wir aufbauen in Verbindung mit der Struktur, mit den Aufgaben, mit den Hands-on und dem ganzen System, was jetzt kreiert worden ist, ist es ein komplett anderes System und ein komplett anderes Feeling, was du bekommen wirst, wenn du die Videos schaust. Und das ist halt der wesentliche Unterschied zwischen YouTube-Kanal und dem Coaching. Und das andere ist, dass selbst wenn ich euch jetzt einige Videos kostenlos zur Verfügung stellen würde, würde das nicht den richtigen Eindruck vermitteln von dem ganzen Coaching. Denn es bringt eigentlich nichts, vereinzelt mal hier und da euch ein Video zur Verfügung zu stellen, wenn es eigentlich um das große ganze Konzept geht. Also es bringt eigentlich nichts, eine kleine Momentaufnahme von etwas zu sehen und anhand dessen entscheiden zu wollen, ja, das ist für mich geeignet oder nein, das sagt mir nicht zu. Und es geht wirklich um das große Ganze, was sich in dem Coaching ja auch nach und nach aufbaut. Also du siehst, das ist kein Seminar, was du kaufst, sondern wirklich ein Coaching, so wie man sich ein Coaching vorstellt. Es sind nicht einfach nur Vorträge, die du da anhörst, sondern du wirst wirklich gecoacht. Und deswegen kommen wir auch zum nächsten Punkt, haben wir auch eine wöchentliche Freischaltung eingerichtet. Das heißt, du bekommst nicht am Anfang, wenn du mit dem Kurs beginnst, gleich alle Videos, sondern die Videos werden Woche für Woche freigeschaltet. Das heißt, in dem Moment, wo du startest, bekommst du erstmal die Videos von der ersten Woche freigeschaltet und sieben Tage später bekommst du die Videos der zweiten Woche freigeschaltet und wieder sieben Tage später von der dritten Woche und so weiter. Und das haben wir auch ganz bewusst so gemacht, weil, wie Marc gerade schon sagte, einerseits die Wochen aufeinander aufbauen und weil es auch nicht so gedacht und konzipiert ist, dass du dir einfach nur Wissensvideos hintereinander weg anschaust. Das war nämlich auch eine Frage, die kam, ob man sich das einfach, wenn man Urlaub hat, einfach mal hintereinander alles anschauen kann und so ist es halt nicht gedacht, weil ein Grundprinzip dieses ganzen Coachings, was letztendlich wichtig für den Erfolg ist, ist auch die Zeit zwischen den Wochen, also zwischen Freischaltung und der Freischaltung der darauffolgenden Woche. Es geht nicht nur darum, dass du dir Wissensvideos anschaust, sondern es geht darum, was du die Woche über machst. Deswegen kann man auch nichts überspringen und nicht vorspulen und einfach alles hintereinander weg anschauen, sondern die Wochen dazwischen sind eben wichtig und ein Teil des ganzen Konzepts. Du kannst dir das halt so vorstellen wie in einem Coaching bei einem Fitnesstrainer. Du triffst deinen Coach und dein Coach gibt dir einmal einen intensiven Input. Den Input, den hast du einmal verstanden und du kriegst zeitgleich auch eine Aufgabe mit. Und die Aufgabe machst du, bis du dein Coach das nächste Mal siehst. Und in der Zeit, das ist keine Wissenslücke oder Wissensbremse oder keine Pause, sondern das ist aktive Arbeit, Arbeit, ne, klingt jetzt erstmal gravierend, aber es sind Aufgaben, die du hast, wo du dich erstmal selbst drum kümmern musst, wo du anfängst, dran zu arbeiten, um das Gelernte anzuwenden. Und dafür hast du im Prinzip dann die Woche Zeit. Und dann kommt in der nächsten Woche... Die nächste Session, das nächste Treffen mit dem Coach und dann bekommst du den nächsten Wissensinput. Und mit dem nächsten Input kriegst du wieder eine Aufgabe. Und wenn du die Aufgabe hast, wirst du in der Woche wieder abends in deinem Badezimmer Aufgaben bekommen, auf die du achten kannst. Und dann wieder beim Hands-on, bei der Anwendung lernst und das Puzzle sich so für dich zusammensetzt. Und das geht Woche für Woche für Woche so weiter. Das heißt, du hast einfach einen Wissensinput, der ist einmal ein bisschen massiv, sagen wir mal so. Pro Woche haben wir ungefähr zwei bis drei Stunden Videoinhalt. Das ist deine Aufgabe pro Woche, was du dir angucken musst. Und dann hast du im Prinzip die Hands-on-Time. Das ist die Zeit, wo du selber aktiv sein musst. Das ist aber die Zeit, die du eigentlich fast eh hast, weil du putzt dir wahrscheinlich abends deine Zähne und erweitere dieses Event einfach auf insgesamt 10-15 Minuten. Das ist, denke ich mal, den Zeitaufwand, den du abends einplanen müsstest für die Hands-on-Time. Du merkst also selbst, dass das keine Ausbremsung ist, sondern es ist Zeit, die du selber brauchst brauchst um die Gewohnheiten anzueignen. Zeit, die du brauchst, um zu verstehen, wie die Anwendung richtig funktioniert. Und das ist nicht nur die Anwendung, sondern auch das ganze System. Und das wirst du merken, wie sich das mit der Zeit mehr und mehr zusammensetzt. Und in dem Fall kommen wir auch noch mal zu den Aufgaben. Und da möchtest du noch was zu sagen. Genau, bei den Aufgaben müsst ihr auch wirklich keine Angst haben. Wenn man jetzt denkt, ihr bekommt jede Woche Aufgaben, oh mein Gott, da muss ich ja die Aufgaben auch noch die ganze Woche über machen. Wann soll ich das denn noch unterbringen? Und meine Woche ist eh schon so voll. Das ist nicht die Art von Aufgaben, von der wir reden. Das, was wir als Aufgaben euch geben, das ist entweder, dass ihr es direkt während das Video läuft, macht im Workbook oder vielleicht auch einmal kurz pausiert für drei bis fünf Minuten. Also die Aufgaben, die ihr wirklich ins Workbook schreibt, das dauert nicht so lange. Die andere Art von Aufgabe ist natürlich abends das Üben im Badezimmer. Morgens gerne auch oder mittags oder wann auch immer du die Zähne putzt. Aber eben insbesondere, dass du dir abends diese 10 bis 15 Minuten etwa Zeit nimmst, um eben zu üben, was du gelernt hast. Weil das ist ja letztendlich das Ziel. Du möchtest ja gesunde Zähne haben, gesundes Zahnfleisch haben und ein Teil des Ganzen ist nun mal die optimale Zahnpflege. Und deswegen musst du natürlich auch das Ganze üben, weil woher sollst du sonst können ohne Übung? Das ist ja letztendlich bei allen Dingen so. Beim Sport, egal was du neu lernst, man muss es ja üben und man kann es nicht nur, wenn man es einmal im Video gehört hat, sondern man muss es ja auch anwenden und üben und das ist eben das was ja hauptsächlich abends dann für dich entscheidend ist dass du dir da ein bisschen die zeit nimmst und die dinge ja einfach übst und das neu gelernt hat dann auch anwendest also du merkst das ganze ist nicht zu viel an aufgaben an zeit und so weiter wir haben es wirklich so konzipiert dass es in den alltag integrierbar ist und eben in diesen sechs wochen gut umzusetzen ist und also damit du noch mal ein etwas klareres bild davon bekommst was dich in diesem coaching erwartet stell dir vor du nimmst ab heute bei diesem coaching teil hast dich gerade dafür angemeldet dann bekommst du ja den zugang für die erste woche freigeschaltet das heißt du kannst alle videos der ersten woche dir anschauen wir würden dir auch empfehlen die videos von der ersten woche entweder direkt am ersten tag dieser Woche zu schauen oder vielleicht auch zwei Tage aufzuteilen, falls es dir an einem Tag zu viel werden sollte. Möglichst aber eben am Anfang dieser Woche die Videos durchgucken, weil, wie wir gerade erklärt haben, ist es eben dein Coaching-Treffen mit deinen Coaches und da bekommst du ja auch die Aufgabe für die Woche. Du bekommst einiges erklärt, was du in der Woche üben sollst. Und eben deine Aufgaben für die Woche. Deswegen bietet es sich an, das wirklich am Anfang der Woche, eben an ein bis zwei Tagen am Anfang, alle Videos anzuschauen, damit du weißt, was deine Aufgabe für die Woche ist. Wenn du wirklich gar keine Zeit haben solltest und es nicht schaffst an den zwei Tagen, dann kann man theoretisch das auch auf die Woche aufteilen und jeden Tag so ein bisschen davon schauen und ein paar Videos. Wir geben deswegen auch die doppelte Zugangszeit. Also das Coaching ist sechs Wochen lang. Die Zugangszeit ist zwölf Wochen. Du hast also genug Zeit, das Ganze aufzupuffern, dass du Woche für Woche immer eine Verzögerung einbauen kannst. Und das ist auch der Hintergrund mit dem zwölf Wochen Zugang. Also es ist nicht viel Druck, weil es klingt erstmal so, als würden wir richtig Druck ausüben in den sowieso schon sehr stressigen Alltag, den auch einige haben. Es ist aber integrierbar. Das heißt, wenn du pro Woche Zeit findest, zwei Stunden extra für deine Zahn und für dein Wissen der Zahnpflege zu investieren, dann hast du den Rest der Woche, wo du eh deine Zähne putzt, vielleicht nochmal 10 Minuten, die wir dir abzwacken, oder brauchst insgesamt 10 bis 15 Minuten, die du für deine Zahnpflege brauchst, um das Ganze zu üben. Und das ist, sag ich mal, so der Zeitaufwand, der dich erwartet. Und ich denke, das ist schon integrierbar. Natürlich ist etwas Push hinter, klar. Aber wir haben die Push auch wieder etwas ausgenommen durch die 12 Wochen Zugang, um wieder Luft nach hinten zu schaffen. Das ist kein unmenschlicher Druck ist, sondern einfach ein kleiner Push, der dir aber die Möglichkeit gibt, am Ball zu bleiben, aber auch die Möglichkeit und den Spielraum, das Ganze etwas nach hinten auszuweiten. Denn wenn du zum Beispiel die zweite Woche abgeschlossen hast und kommst es in die dritte Woche und der Termin für die dritte Woche passt jetzt nicht oder irgendwas ist dazwischen gekommen, dann kannst du ja in zwei Tagen, in drei Tagen trotzdem gucken. Die zwei, drei Tage, die du jetzt als Pufferzeit benutzt hast, kannst du dennoch nutzen, um weiterhin deine Aufgaben abends im Badezimmer weiterzuüben aus der Woche 2. Das heißt, du verlierst nichts... Du lässt nichts liegen, aber du kommst trotzdem voran. Und wenn in der Woche dann halt noch Fragen aufkommen sollten, kannst du natürlich immer wieder zu deinen Coaches in die Woche zurückgehen und gucken, habe ich das verstanden, habe ich das verstanden. Aber so hast du einfach die Möglichkeit, das Wissen aufeinander aufzubauen und auch deine Lerngeschwindigkeit, sage ich mal, nach hinten hin anzupassen, etwas zu verlangsamen. Denn zu beschleunigen würde in dem Fall gar nichts bringen, denn du brauchst die Zeit um, sag ich mal, die Muskel zu trainieren. Und der Muskel ist das Gehirn und deine Übungen und wie du halt die Sachen anwendest. Dafür brauchst du Zeit. Du kannst dich einmal ins Gym gehen, einmal die Hantel heben und dann erwarten, dass du ein Sixpack hast oder einen dicken Bizeps, sondern das kommt durch die Zeit. Dann haben wir noch eine weitere Frage von euch bekommen und zwar kann man diese Videos so nebenbei gucken oder muss man wirklich sich dahinsetzen und das Ganze am Schreibtisch machen. Dazu können wir sagen idealerweise machst du es am Schreibtisch vor deinem Laptop mit einem großen Bildschirm, dass du was sehen kannst, das wieder zeigen und erklären und hast dein Workbook vor dir und machst halt dann in dem Moment auch, wenn wir sagen, so jetzt kommt eine Aufgabe, deine Aufgabe. Das ist der Idealzustand, um eben das Maximum daraus zu holen. Auch letztendlich, vielleicht schreibst du dann mit, damit es in dem Moment, wenn du mitschreibst, auch besser im Gehirn hängen bleibt. Und du bist einfach konzentrierter und aktiver bei der Sache, als wenn du es einfach nur so nebenbei wahrnimmst. Weil du sollst hier ja auch was lernen. <lacht> ja, und, so soll es sein. Ne? Ja, und wenn man beim Kochen ist, man ist mit den Gedanken ja doch immer irgendwie abgelenkt und nimmt es mehr nebenbei wahr. Möglich ist es aber natürlich, also wenn du es gar nicht anders unterbringen kannst, heißt das jetzt nicht, dass du das Coaching nicht machen kannst, du kannst es natürlich auch nebenbei machen und dann zum Beispiel in dem Moment, wenn eine Aufgabe kommt, dann überspringst du es erstmal und machst es zum Beispiel am Abend, wie gesagt, die Aufgaben dauern auch nicht lange, vielleicht fünf Minuten, machst du es einfach am Abend, schlägst dein Workbook auf und machst einmal kurz die Aufgaben zu der Woche eben. Und so ist das auch möglich. Und für die, die sich vielleicht immer noch überwältigt fühlen, also wir haben auch die Möglichkeit, die Videos mit doppelter Geschwindigkeit abzuspielen. Also könnt ihr die Zeit pro Woche auch reduzieren. Dann kann man, sag ich mal, die zwei Stunden, zwei bis drei Stunden auf ein bis eineinhalb Stunden verringern, wenn ihr das denn machen wollt. Also es ist eine Option. Wir reden hier ja vom Idealzustand und der Idealzustand ist einfach das, was sie eben genannt haben. Und das... Alle anderen Variationen und Abweichungen sind natürlich möglich und könnt ihr gerne freigestalten, wie es euch am besten gefällt. Eine Sache möchte ich noch einmal erklären. Das, was wir in den Videos an Wissen vermitteln, das ist kein Wissen, was man auswendig lernen muss und vielleicht Wochen und Monate später nochmal wieder auffrischen muss, weil man es vergessen haben könnte. Wir haben das Coaching so gestaltet, dass es... Verständnis ist, was wir vermitteln. Du bekommst von uns logisches Verständnis vermittelt. Also du verstehst die Zusammenhänge, die Dinge, wie sie entstehen, warum etwas wie ist. Und dieses Verständnis, das bleibt. Das bleibt Wochen, Monate, Jahre, dein, eigentlich dein Leben lang. Wenn du es einmal verstanden hast, da gibt es nichts, was man irgendwann Wochen und Monate später nochmal auffrischen muss, weil es nichts ist, was man in dem Sinne vergessen kann, sondern man hat es einmal kapiert, wie das alles abläuft und dann hat man es wirklich verstanden. Und ein Ganz wenige Dinge in diesem Coaching sind tatsächlich, dass man sagen könnte, okay, die muss man auswendig wissen. Aber diese Dinge sind im Workbook. Darum haben wir die Lebensmittellisten in das Workbook geschrieben. Weil das könnte sein, okay, das kann man sich nicht alles merken, die ganzen Lebensmittel und so weiter. Da kann man vielleicht wirklich nochmal später nachschlagen in dem Moment. Und das ist aber im Workbook drin. Und alles andere ist wirklich einfach logisches Verständnis, was man verstanden hat und dann nicht nochmal wieder vergessen kann, sondern was wirklich ein Leben lang bleibt. Ja, damit haben wir jetzt eigentlich auch alle Fragen beantwortet, die bisher auf uns zugekommen sind. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, kommentiert gerne unter dem Video. Wir werden auf jeden Fall alle Fragen beantworten, weil uns natürlich wichtig ist, dass ihr wisst, was euch erwartet, dass eure Fragen geklärt werden und ja, dass ihr letztendlich da gut informiert seid. Und ja. Deswegen würde ich sagen, das war's mit diesem Video und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann! Ciao! Ciao!